Danke noch einmal, dass ich da kurz unseren äh, gemeinsamen mit Skill auch vorbereiteten, da Christian hat es ja schon gesagt, ähm, Projekttag vorstellen darf. Wir haben im Rahmen eines Begleitseminars für unser Berufspraktikum gemeinsam mit der FH Bielefeld einen Projekttag gemacht. Zum Thema Peer Education, also ähm, die Studierenden aus Bielefeld und unsere Studierenden haben gemeinsam ähm, oder sich gegenseitig Inhalte auch näher gebracht, wo wir in der Vorbereitung gemerkt haben, da haben wir in Österreich einfach eine Spur mehr Gewichtung drauf und die Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland hätten da gern mehr Gewichtung, arbeiten gerade dran und umgekehrt haben wir so ein, zwei Themen gefunden, wo wir gesagt haben, äh, das ist bei uns noch nicht so präsent und das hätten wir dafür gerne ähm, eine Spur mehr sozusagen vertieft hineingebracht und da haben sich unsere Ideen überschnitten. Das Ganze hatte eine relativ lange Vorbereitungszeit. Also insgesamt haben wir dann ähm, über 100 Studierende knapp gehabt, die wir an diesem Projekttag ähm, auch wirklich koordiniert haben. Ähm, wir haben circa ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt. Also der Projekttag selber war dann im Juni diesen Jahres, am 10. Juni, und äh, wir haben Wirklich vorab schon letztes Jahr, eigentlich im Mai ungefähr begonnen, das vorzubereiten. Wir haben ähm, eben mit den Kolleginnen äh, aus Bielefeld, das ist äh, eine Kollegin, die auch aus Österreich stammt, die Frau Dr. Müller, die ist dort äh, Dozentin und unterrichtet dort schon seit vielen Jahren, ist aber aus Innsbruck und die hat sich natürlich gefreut, dass sie da wieder Verbindungen in die Heimat hat. Und genau, die zweite Kollegin ist aus Deutschland gewesen und ähm, wir haben einmal damit gestartet überhaupt die verschiedensten ähm, Berufsausbildungswege zu vereinen. Also bei uns ist es ja derzeit ein Vollzeitstudium, ähm die Gesundheits- und Krankenpflege in Deutschland ist es so ein duales Studium, was die anbieten. Das heißt, die sind fix angestellt bei einem Dienstgeber und gehen nur tageweise an die FH zum Studieren. Also so diese Modelle mussten wir schon mal koordinieren, so von der Ausbildung her. Und ähm, dann, wie gesagt, die Vorbereitung, dass wir wirklich sagen, wir finden ein Zeitfenster, das für alle passt. Weil, wie gesagt, diese einerseits duale Ausbildung, wo die Studierenden nicht immer in Deutschland auf der FH sind und wir gleichzeitig unsere Studierenden sehr viel im Praktikum haben, und das hat das vierte Semester betroffen. Und die haben da einen fast 13-wöchigen Praktikumsblock im vierten Semester, äh, wo wir sie in dem Sinne nicht vor Ort an der FH haben, ähm, aber genau sozusagen dieser äh, Projekttag da hineingefallen ist. Also das mussten wir schon vorher wirklich gut koordinieren. Ähm, wir haben uns dann schon gemeinsam mit dem Christian relativ frühzeitig verständigt und hatten auch, Gott sei Dank, äh, gute Unterstützung von Seiten der FH Bielefeld. Die haben ein eigenes ähm, Skill-Äquivalent. Christian, korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch gesehen habe, aber das ist auch eine Abteilung, die eben für didaktische Fragen da ist, aber auch zur Unterstützung für diese ganzen Online-Tools, die es jetzt gibt. Und das Ganze nennt sich digital mobil. Es ist so ein Projekt von der FH Bielefeld und hat auch wirklich einen internationalen Fokus, also gerade für internationale Online-Lehre und die haben uns da auch recht unterstützt. Wir haben dann insgesamt drei Termine ähm, für die Studierenden vorbereitet. Äh, das waren zwei Kennenlerntermine. Da haben die Studierenden wirklich in ihren Kleingruppen sich beschäftigt miteinander und kennengelernt und Fälle ausgetauscht. Und dann der Projekttag, da waren wir als Dozentinnen äh, auch dabei ja, und haben die Studierenden als Mentorinnen mehr oder weniger durchgeleitet. Ähm, von unserer Seite waren es sechs Kolleginnen, also ich war nicht alleine. Äh, das wäre nicht zu bewältigen gewesen mit den vielen Studierenden, sondern äh, von mir waren noch fünf Kolleginnen dabei und eben die zwei Kolleginnen aus Deutschland. Und was wir schon vorab gemacht haben, äh, sind für die Studierenden, weil wir sie eben nicht so gut erreichbar hatten, äh, aufgrund dieser langen Praktikumsphase, dass wir ihnen wirklich auch äh, einerseits ein Anleitungsvideo gegeben haben äh, für das Miro Board, das wir Ihnen nur noch kurz erklären. Das war so unsere Basis, mit dem Sie gearbeitet haben online, aber eben auch, um das Projekt kurz vorzustellen. Also da haben wir zu viert ein Video gedreht, äh, die Frau äh, Müller, die Frau, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, also im Familiennamen, die Anne, und äh, die Lisa Brunhofer, die mit mir sozusagen da äh, recht intensiv in der Vorbereitung gearbeitet hat. Genau, und ähm, dann kann ich euch hoffentlich jetzt, also das war so ein bisschen unser äh, Startbild, das wir gemacht haben. <lacht> Man sieht, wie gesagt, nur einen Bruchteil, aber es waren alle recht motiviert dabei. Und das Ganze eben ähm, haben wir natürlich mit Zielen hinterlegt, die wir dann auch im Nachhinein überprüft haben. Also so das Hauptziel war wirklich auch das gegenseitige Kennenlernen und so das internationale Vernetzen. Wir haben gemerkt, dass die Studierenden ähm, aufgrund der Corona-Situation, aber weil unsere Studierenden eben... Ähm, durchaus irgendwie so begrenzt sind bei ihren Auslandsaufenthalten, nachdem sie ja eher Praktika machen können, kann ich wirklich ein Semester, weil sie dadurch einfach hier ähm, aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsverordnungen eben im Gesundheitswesen oder bei uns in der Gesundheits- und Krankenpflege äh, sonst ein bisschen wieder ähm, Probleme hätten mit dem Wiedereinstieg, haben wir gemerkt, das ist der Wunsch einfach da, dass wir online irgendwas anbieten. Und ja, auch wirklich, dass man sich kennenlernen kann, dass man sieht, okay, wie funktioniert es in anderen europäischen Ländern mit der Gesundheits- und Krankenpflege, mit der Ausbildung, mit dem Studium, ähm, aber auch in der Praxis. Ja, also wir sind ja, wie gesagt, äh, auch die KollegInnen aus Deutschland haben einen sehr großen Praxisanteil. Das heißt, da war dieser der Vernetzungsaspekt sehr wichtig. Ähm, wir wollten auch wirklich diese digitalen Möglichkeiten ausprobieren. Also wir haben uns wie gesagt auf Miro eingelassen, aber nicht nur als ähm, Ideensammlung, sondern wirklich als Tool, anhand dessen sie äh, sich durcharbeiten durch diesen gesamten Tag und ähm, hat auch wirklich so diesen Auftrag an sie auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auszutauschen der Gesundheitssysteme und natürlich, wie gesagt, so also dieser Aspekt der gegenseitigen Wissensvermittlung, also dieser Peer-Tutoring, wo wir ihnen gezielt eben Aufgaben gegeben haben, so okay, die, die Studierenden aus Deutschland, bitte erklärt es unseren Studierenden, wie so Musterkarten funktionieren, ich habe dann ein Bild, dass man sich das kurz ungefähr vorstellen kann, was denn das ist und umgekehrt eben ähm, unsere Studierenden, wo man gesagt haben bitte Pflegediagnostik, das ist in Deutschland leider noch nicht so implementiert wie bei uns, ähm, vermittelt den Studierenden, zeigt wie es ihr in der Praxis mit Pflegediagnosen, mit Diagnostik arbeitet. Und das Ganze hat dann so ausgesehen, ich weiß, es ist jetzt recht ähm, klein wahrscheinlich zum Erkennen, aber ich wollte nur kurz darstellen, wir kennen dann gerne in den Kleingruppen. Äh, kann ich das hoffentlich auch am Bildschirm teilen, also dann kann ich das auch nochmal genau herzeigen, das war wirklich ein ähm, Tool, eine Programmierung eben, das haben die Kollegen vom Digital Mobil übernommen ähm, und da konnten die Studierenden wirklich durchgehen von, äh, ich hoffe ich habe jetzt die Seite richtig, links oben war so dieser Kennenlernteil, wo sie sich eben ähm, in dem kleinen Kasten sozusagen die Namen eintragen konnten von der Gruppe, wo sie sie eben noch einmal äh, orientiert haben, wer sind wir und dann wirklich so anhand dieses Tools durchgeleitet haben über die Fallbearbeitung. Sie haben alle verschiedene Fälle von uns aus der Praxis bekommen in unterschiedlichen Settings, also Krankenhausfälle, Fälle aus dem Pflegeheim, Fälle mit Kindern, Fälle mit äh, palliativen Patienten, Hauskrankenpflegefälle, also ganz, ganz viele verschiedene Themen und haben sich da entlang gearbeitet, haben dann, das sieht man so ein bisschen in diesem lila Feld, das war so ein bisschen dann das Brainstorming, so welche ähm, Dinge sind für uns wichtig. Dieses im Blau, das Kastal, das war dann die Musterkarte, da habe ich jetzt noch einen genaueren Ausschnitt dann noch herausgenommen. Das Grüne war dann ihre eigentliche Pflegeplanung, also wo sie eben Diagnosen erstellt haben, wo sie wirklich überlegt haben, welche Interventionen würden wir in Österreich machen, welche Interventionen würden wir in Deutschland machen, ja, unterscheidet sich das, welche Ressourcen haben wir personalmäßig von der Versicherung her, von der Krankenkasse und so weiter und dann eben dieser Baum der Erkenntnis zum Abschluss, so Okay, was haben wir eigentlich mitgenommen. Und da habe ich nur so äh, als Ausschnitten vorbereitet, so ein bisschen eben. Man sieht hier eine Musterkarte, da haben sie einfach wirklich gesammelt, äh, wie hängen Probleme von Patienten zusammen. Also, das ist ähm, eine Darstellung, wo man eben eigentlich anschaulich machen kann, welche Problematiken hat der Patient oder die Patientin, was betrifft den und wie hängen diese Symptome, die er beschreibt, eigentlich zusammen. Also ähm, gibt es Symptome, die hervorstechen und die vielleicht eben mehrere Ursachen haben oder die eben als prägnant hervorkommen, wo ich als erstes in der Versorgung dann ansetzen muss. Also das kann man mit so Musterkarten sehr schön darstellen. Und das war so dieser Part, wo die Studierenden aus Deutschland so mehr diesen Lied hatten bei der Vermittlung. Und dann haben sie so Pflegeplanungen erstellt und haben Pflegediagnosen, die sieht man da unten in dem einen Kastel äh, sieht man aufgelistet von 1 bis 11, die verschiedensten, die dieser Fall, dieser Patient eben hatte. Das war immer unterschiedlich äh, im Ausmaß und da haben die unsere Studierenden so ein bisschen mehr diesen Lied übernommen, weil unsere Studierenden das auch im ersten Semester wirklich auch lernen zu diagnostizieren und auch in der Praxis wirklich durchaus anwenden auf fast allen Stationen, weil es bei uns einfach gesetzlich verankert ist in Österreich, dass wir äh, diesen Pflegeprozess, diese Diagnostik machen müssen. Das äh, ist in Deutschland noch nicht fix im Pflege- äh, oder im Gesetz verankert. Das heißt, das ist ein bisschen freiwillig und da haben die Studierenden in Deutschland einfach äh, nicht in allen praktikum settings oder in allen Stationen die Möglichkeit, das auch zu üben. Also das war so ein bisschen unser Input oder der Input unserer, unserer Studierenden. Und wie gesagt, dann noch so diesen Baum der Erkenntnis, wo wirklich auch so dieser Abschluss war, so okay, was haben Sie jetzt wirklich mitgenommen? Jetzt gar nicht so inhaltlich, sondern was hat Ihnen dieser Projekttag gebracht oder diese, dieser Austausch? Und ähm, dann haben wir insgesamt natürlich auch nochmal einen gemeinsamen Abschluss gemacht und es gab auch ein schriftliches Feedback. Also sie haben dann auch wirklich, auch das ist über Digital Mobil gegangen, einen Fragebogen beantworten müssen. Und ich habe dann noch ganz kurz ein paar Feedbacks herausgenommen. Also es war durchwegs wirklich positiv. Wie gesagt, gerade in Zeiten, wo man sich nicht wirklich hinausbewegen konnte, also so viel Austausch hatte, war das auch. Online-Austausch wirklich sehr bereichernd für alle und hat sehr viel Spaß gemacht. Sie haben ja das Miro-Board, das hat uns am nervösesten eigentlich gemacht, weil wir bisher Miro eher als Post-It-Sammlung ver verwendet haben und so für Ideen, also nie als wirklich Acht Stunden Begleit oder acht Unterrichtseinheiten begleitendes Tool, wo man sich eben entlang handelt. Also, das hat ähm, wirklich sehr, sehr gut geklappt und wurde von den Studierenden, die eigentlich so nie mit Miro gearbeitet haben, auch sehr gut angenommen und hat wirklich sehr selbsterklärend funktioniert. Und dann gab es auch noch so Feedback-Fragen. auch da habe ich eher die, also zwei herausgenommen, es gab nur viel mehr Abfragen, aber man sieht das schon, also bei den digitalen Kompetenzen oder so, was so grün ist, haben sie sich in der Selbstentschätzung verbessert, also mit digitalen Tools und eben in multikulturellen Gruppen, auch hier sieht man, also dass ganz viele Studierende gesagt haben, das, da kann ich zustimmen, da habe ich mich wirklich verbessert. Und ja auch, dass ich eben die Perspektiven ausländischer Studierender oder halt anderer Studierender aus anderen Ländern besser nachvollziehen kann. Also das war so schön erkennbar, dass es da gute äh, Tendenzen gibt. Und ähm, auch die Fähigkeiten, also die Kompetenzen für die pflegerische Fallarbeit haben Sie gesagt, haben Sie durchwegs verbessern können, auch durch den Diskurs miteinander. Äh, die peer Tutoring skills haben Sie gesagt, haben Sie üben können. Also wie vermittle ich jemanden, der das jetzt nicht so gut war, eigentlich ähm, neue Inhalte oder kann das nur mehr vertiefen? Der Pflegeprozess wurde eben auch vertieft und ja auch so diese Anwendung anhand eines Fallbeispiels. Also das sind so die Inhalte, die die Studierenden dann wirklich durchwegs als positiv ähm, bewertet haben. Genau. Ähm, ja, das wären so meine Inputs. Wie gesagt, das Projekt ist abgeschlossen. Wir haben das recht erfolgreich, glaube ich, äh, erledigt und äh, planen schon die nächste Durchführung. Also wir wollen es im kommenden Sommersemester wieder anbieten und wieder machen und ja, freuen uns schon drauf. Und ja.